Ein Honigstand hier. Für die honig -Opa. <lacht> <lacht> Für den Honig-Opa. <lacht> Wir gehen jetzt auf den Markt und äh, Janik macht Aufnahmen. Janik, bitte, mach dieses schöne, bringt diese zwei schönen Fachwerkhäuser. Finde ich sehr schön. Und jetzt kommt eine wunderschöne Kirche. Hier seht ihr ein Stück von der schönen Alp. Gegenüber wunderschöne alte Häuser. Hier seht ihr das wunderschöne alte Rathaus. Blumenschmuck, Blumenschmuck. Schau mal die wunderschönen Sonnenblumen. Da kaufen wir nachher eine, oder? Mhm. Gut. Sollen wir da jetzt anstehen für meinen Salat? Mhm. Gut. Hier sind wir bei meinem Lieblingsstand, wo ich meine Gemüse, Obst und so weiter kaufe. Ja. Noch <lacht> was? Ja, haben Ja, nee. <Hast> du's? <lacht> Erstens krieg ich mal den. Knoblauch ja, und eine Zitrone ja, ja. und einen schönen Salat. radi ist hier noch adderliches ja. Gut, ja. das war's dann. Ja. Dann wären es 4 Euro, für Sie, bitte. Ich möchte noch eine Sonnenblume. Sonnenblume. Eine, gell? Brauchst du nicht einpacken? Ja, kein Papier? Kein. Ich meine Fahne. Okay. Die ist für dich. <lacht> Ein Honigstand hier. Für die honig, -Honig. <lacht> Für den Honig-Opa. <lacht> Jetzt kommen wir durch eine der engen Gästchen. Kann, kann man nur hintereinander gehen. Da kann man sich direkt erholen, sehr kühl, sehr kühl. Kinder sausen mit ihren Rollern rum. <lacht> Hier ist meine Erfrischung. einem wunderschönen Glas. Janik wollte leider nur ein Wasser, aber er bekommt meine Melone. Nehmen Sie dir, Janik. Da. Oh. Köstlich. Köstlich. Die Frage bestimmt ist alle, was? Der Annie kriegt nur ein Wasser. Topf!